Heute geht es um das Prisma. Wir berechnen die Mantelfläche, die Oberfläche und das Volumen. Bevor wir mit den Berechnungen anfangen, was ist denn überhaupt ein Prisma? Ein Prisma kannst du daran erkennen, dass Grund- und Deckfläche deckungsgleich, also identisch sind. In diesem Prisma hier links erkenne ich, die beiden blauen Flächen, die sind deckungsgleich, also exakt identisch. Dann müssen die Grund- und die Deckflächen aus einem beliebigen Viereck bestehen. Also Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck und so weiter. Hier in dem Fall ist es ein Viereck, hier unten ist es zum Beispiel ein Dreieck ja, und hier habe ich ein Viereck als Grund- bzw. Deckfläche. Dann müssen Grund- und Fle Deckfläche parallel zueinander stehen, also die Seitenkanten sind parallel zueinander. Das heißt zum Beispiel die Strecke von hier nach hier, die ist genau gleich lang wie die Strecke von hier nach hier. Und das ist zugleich auch immer die Höhe von dem Prisma. Ja, wichtige Formeln, die seht ihr hier abgebildet und mit denen werden wir jetzt dann auch gleich eine Aufgabe lösen. Vorher müssen wir uns kurz überlegen, wo befindet sich denn in einem Prisma, also in dem Fall, die Grund- bzw. die Deckfläche. Drückt doch mal kurz auf Pause und überlegt. Ja, ich denke, das war jetzt nicht so schwer für euch. Also. Grund- und Deckfläche sind die Flächen, die exakt identisch sind und die parallel zueinander stehen ja, und die deckungsgleich sind. Auch wichtig zu wissen ist, was sind denn keine Prismen? So, da habe ich euch diese beiden Körper mal mitgebracht. Ich denke, rechts ist relativ klar, warum das kein Prisma ist. Zwar haben die hier identische Grund- und Deckflächen, allerdings sind die Grund- und Deckflächen ein Kreis und kein Vieleck. Und deshalb nennt man das hier rechts auch einen Zylinder. Hier links, ja, das ist ein bisschen schwieriger, das ist kein Prisma, weil die Grund- und Deckflächen nicht identisch sind. Also sieht man hier, die Grund- bzw. die Deckfläche, die ist nicht identisch, sondern die sind unterschiedlich groß. andere Winkel, die haben andere Streckenverhältnisse. Aus dem Grund kein Prisma. Gut, dann kommen wir zur Beispielaufgabe. Ihr sollt in diesem Dreiecksprisma Grundfläche, Mantelfläche, Oberfläche und Volumen berechnen. Drückt mal auf Pause. Versucht die Aufgabe zu lösen. Viel Erfolg. Gut, dann kommt hier die Lösung. Wir fangen an mit der Grundfläche. In dem Fall ja, sehe ich die hier. Diese beiden Dreiecke sind meine Grundflächen. Ein Dreieck berechnet sich grundsätzlich als G mal H geteilt durch 2. Also die Grundlinie mal die Höhe. Wir teilen das durch 2. Dann kommen wir auf 4 cm hoch 2. Dann die Mantelfläche ist im Prinzip alles außenrum, außer Grund- und Deckfläche. Also zum Beispiel habe ich hier diese Vierecksfläche, dann die Vierecksfläche, auf der dieses Prisma hier unten steht. Und dann habe ich hier hinten links noch eine Fläche, das ist diese hier. Ja, Und diese drei Flächen, die kann ich relativ schnell berechnen bei einem Prisma. Das ist einfach der Umfang des Prismas mal die Höhe des Prismas. Also in dem Fall ist der Umfang... Hier einmal außenrum, also 4 ist 2,83 plus 2,83 und die Höhe ist 3,61. Wenn ich es berechne, sind es 34,8 cm hoch 2. Die Oberfläche ist jetzt wirklich alles außenrum, also zweimal die Grund- bzw. die Deckfläche plus die gerade eben berechnete Mantelfläche. Aber die Grundfläche kenne ich noch von vorhin, das sind 4 cm hoch 2 Plus die Mantelfläche, dann komme ich hier auf meine Grundfläche. Dann das Letzte ist das Volumen. Das berechnet sich wirklich bei jedem Prisma als die Grundfläche mal die Höhe des Prismas. In dem Fall ist die Grundfläche wieder unser Dreieck. 4 cm hoch 2, die Höhe ist 3,61. Und das ergibt dann 14,44 Kubikzentimeter, cm hoch 3. So, das war es auch schon wieder zum Prisma.